Heute morgen wurde das Gebäude Englische Straße 20 hier im Bezirk Tiergarten Charlottenburg äh, besetzt. Es geht darum, dass eine Notunterkunft eingerichtet werden sollte für 50 Geflüchtete, da die Zustände an der Legeso sich nach wie vor nicht verbessern und dort immer noch Leute ohne Schlafplatz übrig bleiben am Ende eines Tages. Gleichzeitig sollte auch ein Raum für politische Betätigung geöffnet werden, nach der Zerschlagung des O-Platzes und der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olauer Straße der politische Raum gerade im Bereich der Refugee-Bewegung doch sehr, sehr wichtig ist. Sehr gut. Die Haltung der Objektbeauftragten war folgendermaßen, dass man verhandeln könne, wenn die Personen vom Dach gehen würden. Ansonsten bestünde keine Diskussionsgrundlage und ansonsten würde man auch räumen lassen. Aktuell die Lage ist äh, folgendermaßen: die äh, Eigentümer zeigen sich nicht gewählt äh, mit uns zu verhandeln, zumindest nicht solange die Menschen auf dem Dach sind. Die, äh, das ist wiederum noch für uns keine Verhandlungsgrundlage, weil warum sollte jemand mit uns sprechen, wenn wir abgezogen sind oder wenn die Leute das Haus verlassen haben. Das äh, wird gerade diskutiert. Im Endeffekt ist es natürlich auch die Entscheidung der Menschen, die im Gebäude sind. Diese diskutieren gerade noch. Von der Polizei wurde ein fünfminütiges Ultimatum gegeben und es sieht so aus, als würde die Räume kurz bevorstehen. In Erwägung, das Neuverstehen, während ihr uns ohne bleiben und in unserer nicht